Hallo liebe Hausfrauen, heute zeigen wir euch, wie ihr wirklich super knusprige Süßkartoffelpommes in eurem eigenen Ofen hinbekommt. Für eine Person braucht ihr auch nur eine Süßkartoffel, die ganz einfach schälen. Dafür am besten ein Küchenpapier unterlegen. Damit könnt ihr dann auch die Überreste auffangen. Und tut mir einen Gefallen, schält bitte etwas professioneller als ich. Das sieht wirklich aus, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben Süßkartoffel schälen. Aber ich kann euch versprechen, das Endergebnis spricht für sich selbst. Und wie ihr seht, habe auch ich es hinbekommen, eine Süßkartoffel zu schälen. Dabei sind alle Schälreste im Papier gelandet. Das könnt ihr dann ganz einfach zusammenfalten und direkt im Biomüll entsorgen. Jetzt können wir uns an das Schneiden der Süßkartoffel machen. Dafür jeweils beide Enden. Mal mit einem sehr scharfen Messer abtrennen und die Süßkartoffel in der Mitte halbieren. Legt die Süßkartoffel nun mit der flachen Seite nach unten und schneidet solche Scheiben aus der Süßkartoffel heraus. Aus diesen Scheiben wiederum kannst du jetzt ca. einen halben Zentimeter dicke Stifte schneiden und lass dir bei diesem Schritt ruhig Zeit. Denn je konstanter du hier arbeitest, desto knuspriger werden nachher deine Süßkartoffelpommes. Liebe Hausfrauen, tut mir den Gefallen, gerade bei dem Schneiden der Scheiben passt da bitte auf eure Finger auf, denn es kann schnell passieren, dass ihr abrutscht und dann passiert euch das hier. Also gebt bitte Acht auf eure kleinen Fingerchen. Im nächsten Schritt heizt ihr bitte den Ofen bei 250 Grad Ober-Unterhitze vor. Um im nächsten Schritt unsere Süßkartoffelpommes zu kochen, benötigen wir Essig und Salz. Die Hinzugabe von Essig mag erstmal komisch klingen, aber macht euch keine Sorge, ich werde euch erklären, warum ihr das braucht. Zunächst setzt ihr am besten erstmal das heiße Wasser auf und bringt dieses zum Kochen. Sobald das heiße Wasser kocht, könnt ihr dann eine Prise Salz hinzugeben. Nun kommt ein Schluck bzw. 20 ml Essig ins Spiel. Essig verlangsamt den Abbau von Pektin. Pektin sorgt dafür, dass unsere Süßkartoffelpommes die Form beibehält. Wir wollen also starkes Pektin, damit wir unsere Süßkartoffelpommes so wobbeln können und sie nicht brechen. Gebt jetzt eure Jungs und Mädels bei mittlerer bis hoher Hitze für etwa 6 Minuten in ihr wohlverdientes Dampfbad und während sie sich darin gemütlich machen, kümmern wir uns um das zweite Enzym. Die Amylase. Die alte Bitch. Um zu klären, was genau die Amylase macht, müssen wir uns die Kohlenhydrate anschauen. 100 Gramm rohe Süßkartoffeln haben ca. 13 Gramm Stärke und 4 Gramm Zucker. Durch das Kochen wandelt die Amylase die Stärke in Zucker um. Das ist einerseits super, weil wir so süße Süßkartoffeln bekommen, andererseits ist das mega kacke, weil wir so keine knusprigen Süßkartoffeln bekommen. Aber wir wollen ja beides. Und das heißt, wir brauchen mehr Stärke. Oder in anderen Worten. Me Dazu mischen wir 50 Gramm Speisestärke mit 80 ml kaltem Wasser und mischen das Ganze, bis keine Klumpen übrig bleiben. An der Stelle, meine Lieben, benutzt einen Schneebesen. Ich hatte leider nur diesen Kochlöffel und damit funktioniert es leider nur so semi-optimal, wie ihr sehen könnt. Benutzt ein Schneebesen. Sind die 6 Minuten vorbei, gebt ihr die gekochten Pommes in ein Sieb und anschließend direkt in die Speisestärke-Mixtur. Leider ist mir hier die Aufnahme davon verloren gegangen, aber ihr müsst nur sicherstellen, dass alle Pommes gleichmäßig von der Mixtur bedeckt sind. Danach könnt ihr die Pommes auf ein Gitter legen, dazu am besten ein Backblech darunter legen, damit ihr euch nicht durch die tropfenden Pommes den Ofen versaut. Die Pommes gleichmäßig verteilen, damit sie sich nicht berühren und mit einem Löffel ein beliebiges Öl gleichmäßig über die Pommes streichen. An der Stelle könnt ihr auch Backspray verwenden, das habe ich aber nicht, aber das funktioniert wahrscheinlich viel besser. Jetzt könnt ihr euer Blech in den vorgeheizten Ofen schieben. Das Ganze selbstverständlich weiterhin bei 250 Grad Ober-Unterhitze, oder in meinem Fall Umluft. Bei Oberunterhitze für etwa 15 Minuten und bei Umluft für etwa 10 Minuten. Ich habe hier den Fehler gemacht und die Pommes bei Umluft zu lange im Ofen gelassen. Und ihr könnt an meiner Körpersprache vielleicht die Enttäuschung ablesen, denn ich habe bereits ein paar angekokelte Pommes. Naja, egal. An dieser Stelle wendet ihr alle Pommes einmal und bestreicht sie noch einmal mit Öl. Habt ihr alle nochmal bestrichen, kommen sie final für 10 Minuten in den Backofen. Und meine lieben Ehrenhausfrauen, wenn euch das Video gefällt und ihr gerne mehr sehen möchtet, lasst uns einen Like da, abonniert unseren Kanal und wenn ihr dann schon im Flow seid, könnt ihr natürlich auch direkt die Glocke aktivieren, um immer über die neuesten Videos informiert zu werden. Merci. Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Würzt die guten Süßkartoffelpommes noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer oder den Gewürzen eurer Wahl und dann kommt es zum ultimativen Knusprigkeitstest. Ich glaube, wir hören einfach mal rein. Das ist mein persönlich bestes Ergebnis, das ich jemals mit Süßkartoffelpommes erzielt habe. Und ich hoffe, ihr macht es zu Hause nach und teilt uns mit, wie ihr es fandet. Ich bin Yannick vom Hausfrauen-Podcast. Hört gerne mal bei uns rein, überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin einen traumhaften Tag. Und natürlich bleibt sauber. ich